Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Äh, wir starten in das Auge des Sturms. ist glaube ich das Kapitel? Ziemlich sicher. Bei mir draußen geht auch gerade ein schöner Sturm ab. Sieht fast gleich aus wie hier jetzt gerade. Nicht ganz so extrem. ich hoffe einfach, man hört es jetzt nicht. Äh, ich guck mal. Ich glaube, ich sollte den Ton vom Spiel doch ein bisschen leiser machen normal. Ich gucke das im Hintergrund immer. Ich bin auf Lautstärke 15, 50. Das Spiel ist auf 22 und ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Spiel teilweise ein bisschen lauter war als in den Aufnahmen drin. Wieso sind da Leute runtergefallen? Ich vermute mal, ich, wir wurden entdeckt wegen mir, aber wieso sind da Leute runtergefallen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Price war ja vor mir, hat Soap da hinten aufgeräumt. Ah ne, die versenken da Leichen von sich aus. Ach so. Die töten fremde Soldaten und schmeißen ihre Leichen rein. Ich dachte, da kommt einer von uns, der die Leichen raunterschmeißt. Scheiße. Dankeschön. Okay, wir haben das Sniper und eine kleine Pistole mit mit Dämpfer und äh, Messer. Der Vorteil ist bei diesen Waffen, man kann schneller messern. Ich habe gerade Soap erstochen. <lacht> Tut mir leid, ich gehe schon zu Soap. Hallo Soap. Lass dich bitte nicht erstechen wieder. Ne, aber ich fand, ich hab letzte Folge angesprochen wegen Burgers Quote den ich zurückbringen will. Ich fand das echt gemütlich mit Sam einfach ein bisschen. Wir haben ein Bier getrunken, ein bisschen gespielt, ein bisschen gestreamt manchmal. Okay, nicht töten. Die bringen Panzer rein. Okay, wenn du das sagst. Wenn wir den erschießen, dann habe ich seine Aufmerksamkeit nicht. Hey, ich habe schon vier von 46 gefunden, ich bin doch echt gut. Uh -oh. Die sollen mich vielleicht nicht finden. Wäre schon cool. Sind sie? Oh ja, sind sie. Oh, unten bleiben. Ja, vielleicht was. passt hier nicht so auffällig an die Waffe. Ich würde die sehr gerne töten, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich fällt das dem Konvoi auf, wenn die nicht hier rauskommen. Und los. Ich meine Gute Nacht. Oh Tschüss, das viele. Sorry. Ha! Ah. So, Statusberechnet. In Position, aber wohl zu seiner beschissen Armee. Wir kommen von Westen rein. Also Vorsicht. Von da drüben. Ich habe gerade den Text gelesen, sorry. Kurzstrecken-Zielor haben wir auch auf der Sniper. Oh, alles normal, scheiße. Wie das direkt aus jetzt. Also das ist normales Sniper. Und der kann wirklich so schien. Chapeau. Ich nehme schon mal die AK, weil wir wechseln ja eh gleich im Kampfmodus in offenen, weil dann entdecken die uns, dann bleibe ich bei der AK. Der Regen ist es auch so billig gemacht hier. <lacht> so, ich hoffe jetzt mal, das war nicht zu früh. Ah, die und so. Äh, ich hoffe jetzt mal, das war nicht zu früh geschossen, aber ich glaube, es hat gepasst, weil die haben eh gleich angegriffen. Nein, nein, nein. Ich habe Nein gesagt, auch zu dir. Ich ersetze die Sniper durch die RPG, wegen dem Heli. Und anscheinend ist dann Panzer... ...gewesen. Ich habe wieder die falsche Waffe ersetzt. ich nehme dann für die ich komme ja schon alles klar Okay, die gehören alle entweder zu uns oder sind Zivilisten, was ich eigentlich ganz schnafte finde. Also ich finde es nicht geil, dass die mitkämpfen, aber... Entschuldigung, wir sind Soldaten. Es geht nicht darum, dass ich mir zeigen muss, boah, ich bin ein Soldat, ich will nicht das Unschuldige mitkämpfen. Aber ich glaube, jetzt ist keine Zeit mehr zum einfach reden. plus plus plus plus alles mitnehmen kriegt das Geschütz nicht kaputt direkt also ich kann es nicht einfach abschalten ich muss einfach gucken wenn da oben noch jemand ist dass ich den wieder wegnehme muss ich doch denken ist noch einer okay aber ich habe fertig nachgeladen sehr gut und los geht's da müssen wir hin also sind sicher noch mehr Feinde unterwegs. Ich komme. Das war ein wunderschöner Moonwalk. Auf. Ich will da nicht ewig draußen stehen. Ich wusste gar nicht, dass Rotpunkt äh, diesen Laser macht. Ich dachte, das ist nur ein künstliches Visier, das ein Laser projiziert. Ich dachte, dass das ist die haben das Laser äh, zielvisier Ich finde sowas immer noch krank, Entschuldigung. Also abgesehen davon, dass wenn man sowas findet, boah, das ist geil, dann sollte man vielleicht was überlegen. Aber naja. Assassin's Creed. <lacht> so wieder rumhüpft. Sehr gut. In welchem wird das sein? Sie wechseln ständig durch. Das wissen wir erst, wenn er raussteigt. Du scheinst viel über Makarov zu wissen. 1, Funkkontrolle over. Bravo 1, okay. Wir sind in Stellung mit Sichtkontakt. Also, Kamarov fungiert im Hotel als unsere Augen und Ohren. Sobald er uns das Zeichen gibt, geht es los. Was siehst du? So eine Scheiße. Anscheinend kommt Makarov zu spät zu seiner Beerdigung. Warten auf freies Schussfeld. Dann kannst du ihm so viele Kugeln verpassen, wie du willst. Eine wird schon reichen. Und es bleibt 100 Pro an uns hängen. Aber wir haben noch fünf Kapitel, ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon hinkriegen. Aber wir haben es auch schon geschafft, mittendrin einen Führer zu töten, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, aber wir haben es geschafft. Und da mussten wir winden so noch verrechnen das war eine Katastrophe, die Mission. Da drin also. Ich dachte, ich kann die Wachen erledigen. Ich habe es ausprobiert. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich für ein anderes Video mal wieder eine Webcam an. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht, seit Jahren. Ich habe eine, ich muss gucken wo. Die funzt eigentlich auch noch recht gut. Ich bin nur nicht ein riesen Fan von immer mir eine Fresse zu zeigen, aber je nachdem gerade so ein Doom oder so, könnte ich mir vorstellen, vielleicht COD ist nicht. Vielleicht ein Doom. Dead Space habe ich auch so gespielt, weil ich es cool fand. Mit Sam dann sowieso, wenn wir, also mit Balu wenn wir Burgersquad wiederbeleben würden, dann sowieso. Da oben blinkt was. Das müsste ja eigentlich der Balkon hier sein, ne? Okay, mein Ziel ist jetzt eigentlich wirklich im Feuerdeckung zu geben wahrscheinlich. Scheiße. Okay, war ja klar, dass es nicht gut geht. Irgendwie. Soap ist, glaube ich, weg. Soap ist nicht weg. Nur halbtot. Ich habe keine Ahnung, wo Price hin ist. Da. Nicht anhalten. Okay, einfach absch abschießen lassen. Es hat einmal geklappt. Wieso sollte es ein zweites Mal klappen? In acht Teilen. Los, los, los, los. Ich will nicht sterben. Ich will Soap nicht zurücklassen. Ich habe eine Drehverzögerung wegen Soap. Mir fällt gerade auf, was Makarov und Kamarov eigentlich genau derselbe Name ist. Nur M und K vertauscht halt. Ah, da drüben mal hinsetzen. Nicht einfach irgendwie auf die Paletten oder so. Ich hätte ihn jetzt hier hingesetzt, weißt du. Okay, ich finde es aber cool, dass man nicht sagen, ja, ich muss durchgehend tragen. Sondern, dass man da, wie gesagt, wir wechseln uns ab aus wahrscheinlich Kraftgründen in Real. Hier geht es darum, dass ich auch noch schießen kann. Weil, für was spielt man denn in COD, wenn nicht, um mit Waffen rumzuballern, nicht wahr? Okay, sind wir ehrlich. Wahrscheinlich gibt es ziemlich viele, die genau deswegen COD spielen. Ich habe jetzt auch nichts gegen den Shooter. Ich finde das ganz okay. Teilweise ist ein bisschen viel rumgeballert und sonst nichts, aber naja. Ist halt auch Krieg, ne? Da kann man nicht immer was haben. Wobei ich glaube, es selten, wenn man im Krieg steht, hat man wirklich so viel Action und überlebt alles. Ich wäre nur in Kriegen schon irgendwie viermal gestorben, glaube ich. Jetzt, also hier drin. Und die folgenden Teile nicht mitgezählt. Das will man sich gar nicht mehr antun, dass ich da alles schon sterbe. Oder ich hoffe noch, dass man sich das antun will. Für das lade ich es irgendwie auch hoch, ne? Fuck you. Kann man die in die Luft jagen? Nein, kann man nicht. Mir ist eine Pistole, mit der er mitkämpfen kann. Nein, du springst da nicht rein. Du anscheinend schon. Ich glaube, hier hat es noch Überlebende gehabt, ne? Nein, du bleibst nicht zurück. Können wir nicht ein... Ich meine, die Typen sind gerade mit dem Auto hingefahren. Ich glaube kaum, dass sich da eine gedacht hat, so ja. Anhalten, drei Sekunden warten, den Schlüssel ziehen, die Handbremse ziehen. Ich glaube, da ist hingefahren, hat rausgesprungen, die Waffe gezogen und los. Wir hätten das Auto locker nehmen können. Nein. Achso, ich, ich dachte schon, der wurde jetzt gerade erschossen. Es hätte mich eines jetzt nicht mal erwundert, wenn er jetzt einfach erschossen wurde. Aber ich glaube nicht, dass du das machen muss. Mache ich ja. Hallo. Falsche Seite. Kann ich bitte das Tor zumachen? Ich dachte jetzt gerade an einen Moment, das erinnert mich an das Intro, aber nein, das ist eine ganz andere Situation. Ich kann grad nichts machen. Nicht einschlafen, bitte. verständlich war ich knapp ein Jahr alt also nicht. Echt. Der blutet durchs Auto durch. Kein Punkt. Oh, der Namen Ups. Aber. Als ob ich irgendwas ausrichten kann, so. Die müssten schon lange gewarnt worden sein wegen dem Metalldetektor jetzt. Ich könnte so nichts machen. Fort gibt es einen Kirchturm, an dem die Namen der Toten stehen. Wir versuchen, ihre Taten zu würdigen, auch wenn die Erinnerung an ihre Gesichter verblasst. Denn nur diese Erinnerung bleibt, die Bastarde alles andere genommen haben. Was ist passiert? Er hat Soap getötet. Er ist tot, Mack. Und was willst du jetzt von mir? Einen Ort. Unser Russe sagt, Makarov hat früher Waffen in einer alten Burg bei Prag gelagert. Genaueres weiß er nicht. Kann man ihm trauen? Habe ich denn eine Wahl? Er hat selbst Gründe, Makarov tot sehen zu wollen. Schon mal von dem Ort gehört? Ja. Yeah. Wir haben damals zu Zakaivs Zeit Drohnen über eine verdächtige Burg geschickt. Aber es kam nichts dabei rum. Womit habe ich es zu tun? Das ist eine Festung. Nur ein Weg rein oder raus. Hm. Außer man kann fliegen. Die Sicherheitszentrale ist auf der anderen Seite der Anlage. Ein Kommandozentrum nördlich davon. Beides schwer bewacht. Wenn Makarov dort ist, ist er in diesem Kontrollraum. Was schickst du mir da? Eine Ausrüstungsliste. Das ist eine Menge Zeug schon. Was hast du denn vor? Was du mich gelehrt hast. Alle töten. Und wir stellen das nächste Folge wieder auf. Entschuldigung, ich habe mein Mikrofon still gehabt. Äh, ja, ich danke mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Auf euch hat gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Odin alles Pop mit Zucker. Cheerio!